Zunächst der Bereich A, Probleme mit Worten und Texten. Als allererstes haben wir hier den Bereich A1, der Fragetext enthält unklare Worte oder Formulierungen. Das kann sich um alle möglichen Worte oder Formulierungen sein, die man so im Alltagsgebrauch für sich irgendwie als selbstverständlich ansieht. Man muss aber immer daran denken, dass wir ja nicht nur sozusagen die eigene, das eigene Milieu befragen wollen, sondern eben... 100 der Bevölkerung mit unseren Fragen erreichen wollen. Deswegen muss man wirklich daran denken, dass jede Formulierung für jeden verständlich sein muss und auch eindeutig sein muss. Ein Beispiel, was ich jetzt hier auf der Folie habe, ist die Formulierung, haben Sie ein Auto? Das ist im Alltag natürlich eine relativ simple Frage. Wenn ich jetzt aber in so einem Fragebogen diese Frage stelle, dann ist nicht ganz eindeutig, was damit jetzt gemeint ist mit dem Haben dieses Autos. ist damit gemeint, dass die Person regelmäßig ein Auto nutzt, unabhängig davon, ob das äh, im Besitz jetzt zum Beispiel des Partners oder der Eltern oder irgendjemandem ist oder ob die Person das Auto besitzt, unabhängig davon, ob sie es jetzt wirklich nutzt für regelmäßige Fahrten oder ähnliches, wenn es jetzt beispielsweise ein Oldtimer ist oder so. Also da muss man sich genau überlegen, was möchte man mit der Frage erreichen und die dann entsprechend formulieren. Zum Beispiel eben, ob das Auto regelmäßig genutzt wird oder ob die Person ein Auto besitzt. Zweiter Bereich. Die Frage ist mehrdimensional. Das kommt sehr oft vor, ist aber einfach zu umgehen. Folgendes Beispiel. Sie fragen, inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich bin für die Subventionierung von Elektroautos und die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Das sind ganz einfach zwei Fragen, die Sie in eine reinpacken und dann ist es nicht klar, was die Person äh, aussagen möchte, wenn sie jetzt äh, sagt, sie stimmt der Aussage zu oder sie stimmt der Aussage nicht zu. Das kann ja beispielsweise sein dass die Person für die Subventionierung von Elektroautos ist, aber gegen die Einführung eines Tempolimits. Dann kann sie die Frage nicht beantworten. Also, bitte auf zwei Fragen aufteilen. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Erstens, ich bin für die Subventionierung von Elektroautos. Zweitens, ich bin für die Einführung eines Tempolimits. A3, Einleitungstext passt nicht zur Frage. Wenn Sie einen Einleitungstext vor eine Frage oder einen Einleitungsblock schreiben, ist das zunächst mal sehr, sehr sinnvoll, damit die Person sich gedanklich auf das Thema einstimmen kann. Wenn wir also sagen, beginnen wir nun mit einigen Fragen zu ihrer wirtschaftlichen Lage, dann geht die Person davon aus, dass jetzt Fragen folgen zur persönlichen wirtschaftlichen Lage des oder der Befragten. In diesem Beispiel hier, was Sie hier auf der Folie sehen, ist es dann so, dass allerdings dann eben keine Frage zur persönlichen wirtschaftlichen Lage der Person kommt, sondern eine Frage, wie beurteilen Sie ganz allgemein die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Das heißt, der Einleitungstext hat da einen bestimmten, eine bestimmte, in eine bestimmte Richtung gedeutet, die dann in der Frage gar nicht kommt. Darauf muss man achten und entsprechend das dann ein bisschen genauer bzw. in diesem Fall hier allgemeiner formulieren, dass man also sagt, beginnen wir nun mit einigen Fragen zur wirtschaftlichen Lage, erstmal ganz allgemein formuliert, und dann kommen die einzelnen Fragen, die sich einmal auf die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland beziehen und dann die persönliche, eigene wirtschaftliche Lage. A4, hypothetische Frage. Beispiel, wenn Sie ein Elektroauto besitzen würden, wie häufig würden Sie das Auto nutzen? Hypothetische Fragen sind schwierig, weil sich die Befragten oft über das genannte Szenario noch gar keine Gedanken gemacht haben und deshalb die Frage eigentlich überhaupt gar nicht beantworten können. Deswegen sollte man hypothetische Fragen, sofern es geht, möglichst vermeiden. Natürlich ist es manchmal bei bestimmten Fragestellungen nicht möglich, das zu vermeiden, weil es eben um ein hypothetisches Szenario geht. Meistens ist es aber schon möglich und in diesem Fall hier zum Beispiel könnte man eben nur die Leute befragen, die tatsächlich ein Elektroauto besitzen. Ja, dann würde es so aussehen, dass man die Leute fragt, besitzen sie ein Elektroauto und falls ja, wie häufig nutzen sie das eben. A5, sprachlicher Ausdruck, ist zu kompliziert, kann vereinfacht werden. Dazu gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Schauen Sie da auch gerne nochmal in das Buch von Faulbaum hinein. Die Formulierungen können in jeglicher Form irgendwie so sein, dass man sie noch vereinfachen kann. Ein simples Beispiel hier mal. Wenn man fragt, sind Sie für eine Ablehnung eines Fahrverbotes für Dieselfahrzeuge, dann ist das in gewisser Weise eine doppelte Verneinung und es entsteht leicht ein Knoten im Kopf des Befragten. Hierum muss ich denn jetzt antworten, wenn ich dafür oder dagegen bin. Und da macht es natürlich dann Sinn, das möglichst einfach zu formulieren. Zum Beispiel sind sie für oder gegen die Einführung eines Fahrverbotes für Dieselfahrzeuge. A6. Die Frage enthält Fremdwörter oder Fachbegriffe. Auch hier ist es wieder sehr, sehr wichtig daran zu denken. Wir wollen die gesamte Bevölkerung, 100% der Bevölkerung mit unserer Frage erreichen. Das heißt, da dürfen keine komplizierten Begriffe enthalten sein, die nur ein Teil der Bevölkerung versteht. Beispiel. Halten Sie eine repräsentative Demokratie für eine geeignete Staatsform? Ja, der Begriff repräsentative Demokratie ist einem Student oder einer Studentin der Politikwissenschaft natürlich geläufig, aber nicht jedem anderen Menschen in der Bevölkerung. Und deshalb ist es eben wichtig, solche Fachbegriffe möglichst nicht zu verwenden oder zumindest zu erklären. Das heißt, in diesem Beispiel hier, wenn es wirklich darum geht, eine repräsentative Demokratie zu bewerten, dann könnte man sie erklären, indem man sagt, halten Sie eine Demokratie, bei der politische Sachentscheidungen nicht durch das Volk selbst, sondern durch Abgeordnete getroffen werden, für eine geeignete Staatsform. Also achten Sie bitte bei allen Begriffen, auch diejenigen, die Ihnen und Ihrer Peergroup oder Ihrem sozialen Milieu Selbstverständlich erscheinen, achten Sie bei allen Begriffen darauf, dass sie möglichst allgemein verständlich sind für jeden, den Sie befragen. Und als letztes noch kurz Abkürzungen, seltene Symbole sollten selbstverständlich vermieden werden, statt IDR könnten Sie natürlich einfach sagen, in der Regel. Soweit zu dem ersten Block, den Problem mit Texten und Formulierungen.